Ich weiß noch nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber uns gehen hier irgendwie die Bäume aus und ja, ich wenn du dich mal genau umdrehst in die andere ja. Richtung, da äh, ja. da wirst du vielleicht merken, da ist Wasser. Also hier. Ja, das ist überall Wasser. Und das, hey, ist ein, das ist ein Problem, weil ich sehe ja irgendwie nur Fläche, wo Bäume wachsen könnten, die wir abholzen könnten. Wir können sozusagen mit dem Platz hier überhaupt nichts anfangen. Hm. Deswegen ich vorschlage, wir ziehen um. Ja. Irgendwo weiß ich nicht, da irgendwo in dem Wald oder irgendwie was weiß ich. Da ist eine gute Idee. Damit wir irgendwie bald nicht mehr Fläche haben und so. Außerdem kommt mir der blöde Viech immer näher irgendwie. Aber der tut uns doch nichts an, ja. noch nicht. Solange du das nicht wieder mit der Steinschlöder angreifst. <lacht> <Hat die Klappe. lacht> oh, Flergern. Ja, vielleicht habe ich auch keine Punkte mehr. Was willst du willst denn mit einer Leuchtpistole? <lacht> wir können sowieso nicht so weit auseinander, ne? Ja, nein, das heißt, naja, ich weiß mich nur, was willst du damit? Willst du den Dinos damit sagen, wo wir sind <lacht> oder was? <die? lacht> Es war ernst, aber das hat das für einen Sinn. Ich glaub, kannst du ja, vielleicht kannst du damit Schaden machen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt, ey. Ja, vielleicht liegt da irgendwann mal ein Hubschrauber hier, vorbei wobei wir kommen hier weg von dieser Heile. Die schießen uns Hösen <lacht> ganzen, Wenn die, die ganzen Dinos hier sehen und die zwei Spastis hier, dann lassen die hier eine Bombe fallen. So, ich mal gucken, ob Davon ich muss man jetzt ein Foto machen, Daniel, <lacht> der kommt direkt auf dich zu. Ich würde mich jetzt nicht mehr umdrehen. <lacht> <Hey>, nee, <und> Egal. <zum lacht> <Fallen. lacht> ja. Ich hau dem jetzt voll den Stein in die Fresse. <lacht> dann stirbt er dann als erstes? Ey. Er kommt immer näher, ey. Ja, sag ich doch. Hm. Ah, ich Köt will Steine klopfen. Kötteln habe ich auch noch dabei. Fleisch. Ja, Fleisch. Was willst, du denn, was willst du denn mit den Kötteln? Zum. Also, der Dinosaurier nimmt Schaden. Da also läuft ihm meine Fackel da rein. Ich aufgestellt habe. Ja, bist du denn noch da hinten. Ich dachte, wir gehen jetzt. Ja, ich muss mich noch entleeren. Ja, warte, ich komme sofort. Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon fast da, im großen Wasser. Du weißt doch noch gar nicht, wo wir hin wollen. Ich auch nicht, ich bin einfach losgegangen. schon mal einen schönen Ort zum Wohnen. Ach Daniel, ist ist doch überall schön. Hauptsache wir sind zusammen. Ja. Da sind wir sowieso des Todes, hier gibt es keine Frauen. Ja. Ach, wir machen es einfach mit den Dinos. Ja. <lacht> ja, toll. Na gut. Dann machen wir jetzt mit dem großen. Dann macht er es mit uns. <lacht> Ach Scheiße. Kann man sich auch so ein Baumhaus oder so bauen? <lacht> da werden wir doch. Ich habe den dinosauriern Die können nicht klettern. Ja, können die Bäume schmeißen so ein tierex mit so kleinen armen der kommt da unmöglich einen baum da hoch ja, Aua. Da ist was. was ist das denn käfer boden sind boden sind auch noch welche eine drohne ey, die bringen mich ja noch um wenn das so weitergeht. nein ich das hier jetzt mal ey. ja irgendwie Alter. Oh, du bist aber oh, nicht hauen! Oh Gott, da hinten sind voll viele. Nee, lass mal. Hey, umkehren. ist auch voll viele Raptoren gewesen. Aber ich habe Hunger. Ja. Und ich bin gleich tot. Und darum ist noch so ein Fisch. Sieht schon ein bisschen größer aus, ja? Ich sehe nicht mal, aber wir wissen hier. na Rechts um der Ecke ist ein grünes großes Viech. Na oben irgendwo. Na da oben. Ach, das wird uns schon nichts tun. Oh Gott. Aber. Oh, tschüss. Das, das ist T-Rex. Ein t, ein t ist auch nicht so klein. Aua! Rennen, rennen einfach irgendwo hin. Hallo da! Ah, <lacht> Wollte dich den Hügel runter, da <lacht> Nein! oder wie kommt da runter! Kano Taure! Komm direkt auf mich zu! <lacht> da waren Kano Taure! Ja, das wissen wir jetzt auch, danke euch, bin so gut, ouch! Oh Gott! <lacht> Warte ich. Bist du gezogen? Ich bin noch nicht gespannt Also bist du gestorben? Ja, ja ich bin tot. Wann? Ja, warum ist denn das Spiel so brutal? Das... Ey. der ist irgendwo da runtergerutscht. Wer der Dino? Ja. Wo bist du denn schon wieder? Ja, ich bin wieder auf dem Weg zurück. Du den Hügel darunter gerutscht, ey. Ich wollte eigentlich, dass du darunter rollst, ey. <lacht> der, der dir vielleicht nicht hinterherkommt, aber er ist dir hinterhergekommen. Ich laufe jetzt einfach nackt zu meinen Klamotten, hoffen, dass ich die wieder bekomme. Ich sag gar nicht so weit, schon gleich da. Ja, weg, du Mistweg. <lacht> das ist oh. jetzt sogar ein richtiges Selbstmordkommando, Selbstmordkommandeur. kommen die Charaktere sind voll die Mimosen der ist nur kurz im Wasser und schon steht da die ist kalt naja sind die aber so wie heißen diese mit diesem platten stegosaurus ja, ja stegosaurus ne? aber die sind nicht äh, weiß ich nicht ich nee. nicht dass die uns angreifen die hätten uns beschützen können verdammt hm. so, ich glaube da ist meine tasche irgendwie sehe ich deine nicht ich sehe nur ja, eins im stahl ich bin da oben, glaube ich, ein bisschen rum. Oh Gott! Aua! Was so? Oh Gott! Was das, so, du. Ah, Raptoren! Hey! Da ist ein Raptor. Was, bist du auch schon da? Ich bin hier auf einem Felsen. Der kommt direkt auf mich zu. <lacht> Nein, der dreht wieder oben. Um. Er sieht mich hier auf dem Felsen nicht. Ich bin perfekt getarnt. Da ja, waren mehrere. Oder so. Der kommt jetzt. Scheiße, der kommt. Oh, du kommst hier nicht rauf. Der Felsen ist uneinnehmbar. Verpiss dich. Ja, der kann hier echt nicht rauf. Ah. Du stück Scheiße, verpiss dich. Ich werf dich mit Bären ab. Also, ah, fuck. Oh Gott, er ist schlau. Er ist schlau. Nein. Ja, natürlich. Die Konturen öffnen. Motherfucker, Daniel, rette mich! Oh, Wo bist du? Warte, ich komme. Nein, ah! Äh. Your made Vegas was killed. Ah, oh, warte, ich komme, ich join den Jenseits. Äh, was willst du mich retten? Ich habe sowieso nichts bei mir gehabt. Ey. Ich glaube, so passiert das jedem, der irgendwie neu. Alter, was denn jetzt schon wieder? Ich bin gerade erst gespawnt. Wer greift mich denn da jetzt an? <lacht> ah, Raptor. Ah, ja. Stein, rette mich. Ich wurde jetzt von irgendwann angegriffen. Ich habe so einen Stein aufgehoben. Wollt ihr mich verarschen? als das hier anfassen? Verboten? Ah, Gott. Ihr nee, ist ein blöde Viech. Äh, ich werde hier von irgendwann Unsichtbarem angegriffen. Oh Gott. Was für Teufel ist das denn? Ähm, da hier ist so eine Art Vogel. Der greift mich an. Ja, ich hab grad andere Probleme, mich verfolgt so ein Raptor. Ah, was ist das? Das ist ein Vogel, Daniel, der hat Federn. Der greift mich an. Wo denn? Warte. Wie, wo denn der fliegt über mir? Geh ah. weg! Seit wann gibt's denn hier Vögel bei uns zu Hause? Dann ganz verdammt großer Vogel. Bist mich jetzt auch hier runtergesprungen, ey. Hier auf den Arm nehmen. Ah. <lacht> Nein, nicht da lang! Oh Gott, scheiße! <lacht> <lacht> <lacht> Geh weg! Nein! Oh nein! Ich will nicht wieder am Friedhof anfangen! Nein, aua! Warte! <lacht> Warte! <lacht> <lacht> da ich hau ich mir die Eier! In die Eier! Verpiss dich, ja! Jetzt haut der ab, ey, du Stück Scheiße! Ich hab einen gebrochenen Knochen! Oh. Geh weg! <lacht> Ich wurde gerade schon angegriffen von Vögeln, Daniel. Da sind Vögel an unserem Dorf, da. Ja, ich weiß nicht, oder sind das einfach Reptilien mit Flegeln, Federn. Ich kann schon nicht mal mehr sprechen. Ja, die tauchen ich nur für Fische. Ja, guck mal, was fliegt da durch die Luft? Das hat Federn, das Vieh. Der hat mich angegriffen. Oh Gott. Dann schützt sich hinter dem... bonto <lacht> Ach, oh nein, Daniel ist wieder da. Daniel ist gefolgt. Wo ist mich kommen her? Ja. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Okay, komm mit. Wir gehen nach Hause. Ich bin sowieso zu Hause! Ich bin schon zu Hause. Mein Knochen hat sich wieder zusammengesetzt zum Glück, also. Oh. Ich bin zwar fast tot. Oh. Jetzt regnet er doch noch vom Regen in die Trophäe. kalt ist mir auch. Hör auf, <lacht> Kalt ist mir auch, ich will nach Hause. Und nur einen neuen Ort zum Leben finden. Ah, das ist meine Leiche, die werden wir jetzt essen. Ich glaube, das Spiel wird uns sagen, das, ist unser, das hier ist unser Leben. <lacht> Das hier müssen wir, hier müssen wir leben. Das ist der einzige Ort, wo wir sicher sind. Sobald wir irgendwie einen Fuß in die Welt setzen, sterben wir. Also wie in der realen Welt. Das ist fast ja, all die Bären. Das. <lacht> was das für ein Geräusch? habe noch nie so einen Leiden gehört, wenn er was gegessen hat. Oder war ich das? Ich glaube, das waren meine eigenen Schmerzensgeräusche. Ich habe einen Baum geschlagen, das kann nicht gut sein. Der Arzt sagt mir auch, sie sollten aufhören Bäume zu schlagen. Aber irgendeiner muss es diesen scheiß Naturfissern doch zeigen. Mein Gott, krieg ich wenig Essen hier durch. Ich weiß, es sind Beeren, Daniel. Hast du dich schon mal nur von Beeren ernährt? <lacht> <lacht> es gibt keine weiße Restaurant, wo du nur Beeren kriegst, weil er nicht satt macht. Ja, ich weiß. <lacht> ey, der hat eine Pickaxe, ich hab gar nichts. muss mal wieder was herstellen, ey. Scheiße hier. Cool, die Scheiße aus diesem Baum. Neuer Level verfügbar, das bringt mir jetzt auch nichts. Ist das ein Krokodil? Nee. Ja, der ist schon wieder da. <lacht> ich fühle mich wie Daniels Eltern, den darfst du nicht alleine lassen, rennt der in der Weggeschichte. Oh mein Gott. Ich bin tot. Rennst du rennst doch noch, was hast du denn schon wieder? Was kommt denn da schon wieder? Da sind ja zwei. Geh auf das andere, wie ich los. Los, Vogel, schnapp sie dir. Ja, die gehen auf den los, die gehen auf den los. Jawohl. Verdammt, der fliegt weg. Können wir das nicht auch machen? Ja. Los, Maschinengewehr. Komm. Als ob wir hier so was geschenkt kriegen. Raketenwerfer. Ein Fußballspieler König im Weltraum mit Schnurrbart. Okay. eins. <lacht> da war Rüstung drin. Ne? Habe ich gesehen, sehr gut. It, it war ein Blickfeld verschwimmt dann hier. Ja. ab nach Hause. Keine Fackel übrigens. Ja, das ist unser größtes Problem. Ich liege im Sterben und du machst dir so keine... Bekenntnis. Aber da ist jetzt da schon wieder. Ach oh Gott, es ist wieder da. Es hat mich. Ich renne, ich renne. Missionsbericht, ich renne. Ich renne, ich renne. Da bist du auch schon wieder. <lacht> direkt neben mir aufgetaucht. <lacht> Wie in so einen schlechten Karton, ey. Du bist ja voll weit weg, ey. Du bist gerade direkt neben mir gespawnt, ey. Und muss ich denn dann so weit auf dich zulaufen, wenn du neben neben dir gespawnt bin? Weil ich nicht anhalte. Für niemanden. Du willst am Baum an müssen oh, da grüne Licht immer noch hier, kann ich deinen? ja oh, ich habe ich habe meine Leiche mal ein bisschen in Fleisch umgewandelt. Daniel, dieses Vieh ist schon wieder hier. ich war Ach, Gott, ey. das ist, tot? ist Gestorben. Wieso ist der jetzt so leicht gestorben, ey? Der, der ist groß Hau drauf. Ich habe ja schon. Das habe ich gebrochene Knochen? Hm? So. Äh. Nein, mit dem Fleisch. Meine Sorge, die wachsen schon nach. Die sind gebrochen. Wieso sollen die denn nachwachsen? Na ja, bei mir so. Die sind zusammen. heilen die, aber die wachsen <lacht> doch nicht mehr. <nach. lacht> Es ist ein Lott im Bauplan für. Oh Gott, nicht schon wieder! <lacht> <lacht> mein Gott! Das Feuer ist aus! Es ist bewusstlos. Da steht jetzt Legion zum Nahrungsthemen im in Inventar. Ja. Yeah. Hab ich gemacht <lacht> Gender Mail Taming 0 Prozent. Ich habe den Essen reingepackt und ich glaube, du musst dir mehr Essen reinpacken. Oh ja, jetzt, jetzt stand da 92 Prozent. Was ja, Fleisch? Ja, frisst halt. Frist er hat im Schlafrad. Ja. Muss den damit einreiben. Schau. Ah, schaue Vorfahren. Oh, du hast ihn gezähmt Daniel. Oh. Ich benenne deinen Diplophosaurus. Äh. Ja, ich habe einen Erfolg bekommen. Your first Dino. Ich habe einen Dino gezähmt, ja. Okay. Was macht er jetzt? Folgt er uns oder ja. Der, was? Ja. bewacht er hier. Oder oh, folgt mir, oder was? Ja, der folgt dir. Ah, okay. Also muss er ihn einfach nur essen da reinpacken. Ah. Was denn? Ich, se <lacht> <lacht> ich sehe nichts. Boah. Ich bin nicht nur Fackel. Ja. Ey. Wo ich mir eine Fackel? Ich komme zurück mit ungefähr hundert Holz. Oh Gott. Wo liegt denn hier alles noch? Das ist unser Lagerfeuer. Äh, nicht. Das ist nur eine Tasche, was? Der hat sich selbst eingepackt, Das hatte die Schnauze vorhin. <lacht> <lacht> was ist ja eigentlich in dem Spiel los, ey? Boah. Ich krieg so noch kotzen.